Wusstest du, dass Fitnessurlaub viel mehr von Frauen gebucht wird als von Männern? Und dir ist sicherlich bekannt, dass Frauen auch länger leben. Besteht da vielleicht ein Zusammenhang? Aber eins wissen wir ja alle, dass eine ausgewogene und gesunde Ernährung und regelmäßiges Sporttreiben deine Lebensqualität auf jeden Fall verbessern kann. Und genau das hat mich motiviert, ein exklusives Programm zu gestalten für ganz besondere Frauen wie dich. Eine Fitnesswoche auf Mallorca. Ein ausgewählter Kreis von maximal sechs Frauen wohnen unter einem Dach. Hier in dieser exklusiven Villa mit einem Pool, mit einer Sauna, mit einem riesen Garten, wo du jeden Tag exklusive Früchte sammeln kannst. Und natürlich ein Ort, wo du deine Ruhe finden kannst. Jeder Tag startet mit einem Gruppentraining mit viel Spaß und natürlich viel Schweiß. Ein ausgewogenes und gesundes Frühstück von uns zubereitet, verleiht uns viel Energie und Vitalität für ein Gruppencoaching um die Themen Fitness, Ernährung und natürlich Motivation. Eine individuelle Zeit für 1 zu 1 Coaching und Personal Training mit dir sind natürlich eingeplant. Und diese exklusive Woche schließen wir mit einer wunderschönen Wandertour und anschließendem spanischem Tapasessen. Sei dir sicher, für alles ist gesorgt. Also entscheide dich und sichere dir deinen exklusiven Ticket und komm auf Mallorca. Alle Einzelheiten findest du hier im Link. Also, Fitnesswoche auf Mallorca für mehr Vitalität und Lebensqualität.